Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax und heute wieder mit meinem kleinen Konto, Auf Wunsch vieler Kursteilnehmer und Trader. Ich habe am ersten Tag mit 1.021 Euro angefangen, und nach 17 Tagen bin ich nun bei 2.672,71, das entspricht einem durchschnittlichen Tagesgewinn. Von von 97,16 nach 18 Tagen. Meine Staffelungen sind 4, 40, 100, 250 und so weiter. Als nächstes schaue ich mir die Wirtschaftsdaten an. Heute ist ein typischer Montag mit relativ wenig News. Nun suche ich mir einen Trade im Metatrader 5 nach meinen Einstiegskriterien. an der 60 Sekunden bis 2 Minuten und mache zwischen 2 und 5 Trades British Dollar US Dollar äh British Fund US Dollar steige ich ein und gleich noch mal. aktuell sind beide Trades im Gewinn Noch Sekunden. Perfekt. Beide Trades gewonnen. Das ist ein Tagesgewinn von 103,60 Euro. Nun bin ich bei 2776,33 Bis zum nächsten Mal. Adios.